Pack ist halt jetzt schon kompletter Schmutz, das weiß ich. Aber wir nehmen die Trades, Jungs. Content. Division Rivals, Rang 1. Ja gut, ich nehme halt Untrade Rewards jetzt. Aber an euch, wenn ihr nicht reinballert, würde ich euch raten, nehmt die Coins mit, wenn ihr genug Coins habt. wenn ihr das Team verbessern wollt oder so. Bin mal gespannt, ehrlich. Also ich glaube ja nicht, so dass sie können. Gerade die Trades. Über so ein Ding. Ne? Gut jetzt aber anfangen. Ein Walkout sind die Spieler wenigstens noch was wert, aber stark, Sunny, GG. Dann hast du ja eigentlich dieselben wie ich, ne? Yeah, Pierre oder? Rewards. Ne, du hast kein Mega-Pack. Jetzt kommt was, ich mache jetzt nämlich meine Fresse wieder an. Bam! Siehst du, direkt reingejoint ins Pack. Da kommt ein Walkout jetzt. Schade. Was muss her? <lacht> oh je, nicht das hier schon sehen, ne? Geht mich schlecht. Eke hier. Okay. Was hättest du an Coins gekriegt? Berghuis. Ein Fetchkarn lieber die 45k genommen, ne Brudi. Im Nachhinein ist es immer leicht gesagt, ich weiß. Das wird bei mir sehr wahrscheinlich auch nicht anders aussehen. Komm, gönnen Walkout, mal, Mann. wenn Jetta! Ja moin, fettes GG, ist, ist der immer noch extinkt, Ich glaube ja, ne? Ben Yedda, üf da haben wir den ersten Kracher. Auch wenn es kein Walkout ist, das ist immer das, was ich sag. Aber Digga, Ben Yedda, Preisrange bis 130k und der ist nett auf dem Markt. Das ist ein GG, Brudi. Es ist ein GG, der ist nett. Guck mal, ob er auf dem Markt ist, aber laut Foot bin nett. Ja, Jan-Luca. Es <lacht> wird wahrscheinlich bei uns allen nicht anders sein. Er hat ja auch kein Walkout gezogen, aber dafür ein Ben gerade, der extinct ist mit 130k. Benjedda geht auf jeden Fall fit. Benjedda geht mega fit. Siehst du, mein Frosch hat kein Auge gemacht. Der ist am Stissel hier. Leute, pusht euch. Ehrenmenschen liken den Stream. Ein Like noch zu den 10. Abfahrt. Checo. Juan Bernard ist schuld. Der haut natürlich wieder so einen Kracher raus, ne? Guck mal, ob der auf dem Markt ist, Pierre. Ist er aber, glaube ich, nicht. Seit Start von FIFA habe ich ihn noch nicht auf dem Markt gesehen. Ja. 130k Cash in der Tash, wenn du ihn jetzt direkt verkaufst, würde ich mir überlegen. Oder du spielst ihn halt. Ja, Jan-Luca kennt man, kennt man. Ich habe auch die 100 euro version wenn du nicht spiels verkaufen direkt würde ich sagen würden für 130k anbieten den kauft safe jemand das problem ist jetzt morgen ne, wenn jeder das spiel kriegt werden mehrere packs gezogen klar die Preisrange die steigt eventuell aber dann wird er sehr wahrscheinlich auch öfter gezogen Gerade weil es die normale Goldkarte ist und der hat schon eine Inform. Ich würde auch direkt weg am Stissel. bevor wir hier meine öffnen. Benjeda geht auf jeden Fall fit. Sag Jan Luca, dann bist du schon viel, viel weiter wie ich. Ein Sieg noch, dann gibt es Division 1, Abfahrt. lacht er schon wieder heimlich, der Pierre. Ich sehe es kommen. Er sitzt schon wieder dreckig daheim in der Ecke und grinst. Aus den Packs könnte was kommen, ne? Mindestens ein Walkout mal aus den drei Packs wäre schon... Okay, Serkan. <lacht> ja, der ist arbeiten wieder, ne? Er ist arbeiten. Walkout! Walkout aus so einem Pack! Ach du Scheiße! Frankreich! Äh, Lori? Ja, geht fit. Aus so einem Pack kriegst du einen Walkout und dann ist es ein Lori Scheiße, Mann! Aber Untrade. Jawohl, und ein Mertens drin. Sick Harry mal da. Jawohl. Wo sind die Coins? Gib her. Weil ihr beim Pack Opening nicht gönnt. EA. So ist es. Kostet der? Lori kostet. Ja, 32k. Mertens kostet. Könnt man sogar eventuell als Supers -Sup abspielen in Mertens. Oh, 81k, das schmeckt 100k aus dem ersten Pack. Hat sich jetzt schon gelohnt. Bam! Es hat sich jetzt schon gelohnt, Jungs. Die schmecken. Also die Coins haben wir jetzt schon raus. Nein, jetzt verreckt meine Maus. Scheiße. Akku leer. Füllerdrink her rewatch schmecken. Geht auf jeden Fall fit. Die Coins nehmen wir mit. Über 100k jetzt schon. Sehr schön. Ja, ja, Kennen ist klar. Ist klar. Ja, Division Rivals Rewards, was habe ich aus 800 Euro gezogen? Überleg mal, was du hier schreibst, komplett sinnlos. Oha, Sunny, Alter. Wie hasselst du denn rein? Ein Walkout, schade. <lacht> schade, wäre auch zu schön gewesen. Dann alles weg hier. Auch oh mal Ja, wieder ein Encore mit drin. Weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Gott sei Dank habe ich Trades genommen. Jetzt hätte ich sonst so viele Untrades im Verein. Oh mein Gott. So, oh, die Luke Bacchio. Rest nimmt man mit. Vereinfüllen. Jetzt aus diesem Pack. Aus diesem Pack kommt kein Walkout. Ich wette, es kommt kein Walkout. Ich wette. Dass aus diesem Pack kein Walkout kommt. Er kann, nimm einfach die Tradable weiß ja nicht was für ein rang ihr seid nimm einfach die trades komm jetzt aus dem seltenen Spielerpack pack noch mal ein workout das wäre richtig miese prise es hat sich jetzt die packs haben sich jetzt schon gelohnt muss man sagen also ich habe jetzt schon plus gemacht aber ich will mehr jetzt habe ich blut geleckt jetzt habe ich blut geleckt <lacht> Leute 12 Zuschauer, wer ist der zehnte der hier Liked? Kostenlos und auf Ehre. Abfahrt komm. Gönn nochmal ein Walkout. Gönn EA. jawohl ist wieder einer? Ja, ja, komm gib Gescheite. Ah, Deutschland kann schon nix sein. Wieder ein Müller? Ach, pfui. Das ist halt scheiße. Da kriegst du ein Walkout und dann kriegst du so einen Müller. Er ist halt komplett gar nichts wert. Kostet 9k oder so. Er kostet 9k, glaube ich. Ich habe noch einen auf dem Transfermarkt von denen. Oder im Verein. 8,5k. 86er Karte, Walkout, 8,5k. Das ist schon heftig, ne? Stark. Werner ist richtig stark. Anni, ah was denn das für eine Verarsche? Aber mit Coop kenne ich mich gar nicht aus. Ja, das war die ja, war die wirklich gut. Auch wenn es jetzt nicht das Überfliegerpack ist. Mit einem Müller halt. Aber ich beschwere mich nicht. Die Coins nehmen wir mit. Was kostet der gute Bärtschitsche? 2,9 nur gut jetzt nicht die über aber der hat eigentlich stabile stats den rest nehmen wir mit wo man noch nicht im verein haben transferliste was kostet paulista den müller hebe ich aber noch auf und wenn ich in den spcs reinballer für 8,5k verkaufe ich den mit sicherheit nicht 86er Karte, die sind ja behindert. Selten gesehen, dass Walkouts so billig waren. Ist nichts wert. Ist ja auch unspiel. Der ja, Mandi. Mandi. 900. und Den tausche ich. Auch 900. Das erste Pack, das was am meisten ist Schmutzpack war von denen drei eigentlich, ne? Hat am meisten gegönnt. Das ist schon. auch nur 700 ey. egal nimmt man mit die jungs die nimmt man mit ah okay wegen division unterschied so, da hat sich gleich mal schon was verkauft Der kann was ist jetzt? So mit euch. Also ich habe schon noch ein bisschen was. Der ist extinct, ne? Der ist extinct. Den könnte ich für 75k verballern. Mertens und, und Ding und Lorie sind schon über 100k wieder. Ich habe da schon noch ein bisschen was rumlümmeln. Und Talia Fico, der bringt nicht viel wahrscheinlich, aber ja doch, 4k. Ja, der wird auch nicht antworten, der ist Arbeiten. Pens sind doch, der antwortet nie. Hier habe ich noch einen Sanchez, einen so einen Pulisic. Die sind auch noch ein bisschen was wert. Was sind denn der Pulisic? Der Arme spielt bei Chelsea. Spielt bei Chelsea und kommt jetzt nicht mehr zum Zug, weil ein Werner da ist, ein Harvard, ein hudson O'Doy, der vielleicht noch zu Bayern geht. Hat sich für den Fett gelohnt. Nimm einfach die Trades, Serkan. Ich würde die Tradable Rewards nehmen. Gestern Van Dijk gekauft, Münzen waren weg, jetzt wieder die Münzen am Grinsen, das Konto lacht wieder. Der ist auch was wert, der Davinson Sanchez. Ist der out of packs? Hat der eine Inform gekriegt, Jungs? Nee, warum wurde der mir gerade als Ding Informkarte angezeigt? Moin Lilly, das ist mein Glücksfrosch. Sanchez bringt 44k, aber der wird safe noch steigen. Die Charlison kostet momentan. Ah, auch nochmal 39k, den behalte ich aber auch noch. Oh, ich habe noch einen Pullisic da. Nochmal rein damit. Das kostet ja 8,5 oder so waren das, gell. 8,7. Das ist mein Glücksfröschchen. Überragend. Überragend. Ja, warte, ich geh rein. Aus so einem Pack ein Walkout rauszuziehen, beziehungsweise zwei, ist schon heftig. Ach so, deswegen wurde es noch nicht aktualisiert, wahrscheinlich. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall Spaß in der Schule, Schätzelein. Das ist natürlich geil. Husing, wir machen ganz kurz hier die Rewards auf und dann geht's bei dir weiter. Kurzes Hallo von der Arbeit kann leider nicht hören. Kennen wir doch, Chan? Chan? Warum nee, nee? Warum nee, nee? Ja, das. Da da gibt's dir recht. Der kann, soll ich hier einfach alle auf die Transferliste packen und ihr guckt, was ihr damit macht. Zumindest mal die goldenen, seltenen, oder? Ich hau die einfach mal alle auf die Transferliste, die silbernen nehme ich mit in den Verein. Ja, ich habe Schule auch gehasst, also ich war auch nicht so der Typ dafür. Deswegen habe ich auch geguckt, dass ich so schnell wie möglich arbeiten gehen kann. Leute, pusht mal alle ein paar Herzen für den Chan hier in den Chat. Bitte. Der auf der Arbeit ist. Der Arme. <lacht> so, gehen mal ins nächste Pack hier. Er kann, hast du nicht gesagt, ihr fahrt nachts los in Urlaub. Oh je, aber die gönnen ja gerade mal gar nicht. Ja, in YouTube kriege ich jetzt angezeigt. Ja, bei meinem normalen Livestream-Chat kriege ich Bild noch nicht, aber ist ja nicht schlimm. Ach so heute Nacht, okay. Braucht, ob ihr, ich weiß ja halt nicht, ob ihr die Verträge und so alles braucht. ne? Gut, das werdet ihr nicht brauchen. Die Manager-Dinger, die Wappen auch nicht. Oh, das Union Berlin-Trikot sieht nice aus. Ich mache euch das jetzt einfach alles in den Verein. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was ihr da gebrauchen könnt und was nicht. Komm jetzt wenigstens aus diesem Pack ein Walkout. <lacht> aus diesem Pack jetzt ein Walkout. Abfahrt. Der Frosch hat heute gegönnt. Der gönnt jetzt noch einmal. Jawohl, Walkout. Deutschland. ZDM. Wer ist das, Kimmisch? Dankeschön, Lili, wünsche ich dir auch. Auch wenn Schule nicht so das ist, was man sich erhofft. ne? Aber mach deine Schule richtig zu Ende. Gib nochmal ein bisschen Gas. Irgendwann ist es rum. Moinsen, Martin. Irgendwann ist es rum. Und dann weißt du, wofür du geackert und gebüffelt hast später mal. Du bist keine 10 Jahre alt, hör auf zu lügen. Oha, unten der Rär noch mit drin. Ja, schmeckt. Jetzt gucken wir uns kurz mal das Team an. Ja, 10. Klasse, ich wollte schon sagen. Du bist nämlich keine 10. Gut, kann er halt nicht einbauen, aber... Ja, und der Rär könnte... Doch, der Rär könnte er, oder? Nee, nee, nee, nee, nee. Die Rewards kommen wieder um 9 Uhr, Martin. Er könnte, ein Dreher könnte das sogar einbauen, wenn er an so nicht spielen will. Aber den Robertson, den würde ich austauschen, ey. Für den Anfang sieht es geil aus, das Team. Wie gesagt, 10. Klasse, dann hast du ja nicht mehr so lange. Das kriegt ihr rum, Jungs. Und dann wisst ihr, warum ihr so lange in der Schule wart hinterher. So, dann hätten wir das auch. Dann sind wir da wieder raus. Danke Serkan, danke Mario. Während FIFA. Und dann sind da die Rewards später gekommen. Ah, ein Pack. Ich feiere die Megapacks nicht mehr so, seit letztem FIFA oder vorletzten FIFA sind die nicht so nice. Aber wer weiß. Aber wer weiß. Mach du. Oh je. Oh je, bist du dir da ganz sicher, Cousin? Na gut, wenn du sagst, ich soll das aufmachen. Dann gehen wir mal hier abfahren, ne? So fett rutschen, so. Und an die Wand klatschen, wahrscheinlich. Aber wir gönnen. Nase. Push EA. Ciao, ciao, Lilly. Viel Spaß in der Schule. Passt gut auf. Ja, kein Walkout. Schade. Und immer dran denken: der Tag geht auch rum. Luis Alberto auf 85er geht aber klar. 85er geht ja noch ein Süle und Stones, das ist Ich glaube, der Syle ist sogar mehr wert, oder? Ja, der ist mehr wert wie ein Alberto. <lacht> also ich muss schon sagen ne? geht fit geht fit jungs im großen und ganzen beschwere ich mich heute nicht oder oh, hat einer ein paar karten noch auf markt ja habe ich auch zwei markusen den kasper Ist okay. Ja, moin, ist okay, ja. Hätte schlechter sein können. Die, wie gesagt, die Mega-Packs, die sind eigentlich immer kompletter Schmutz. Sind eigentlich komplett immer Schmutz. Aber nehmt man mit. Danke, Brudi, danke. Ich bin raus. Ich wünsche euch bis morgen einen schönen restlichen Tag. Morgen ab 13 Uhr geht es dann ab mit der 12-Stunden-Bombe. Haut rein. Schönen Tag. Ciao, ciao.